Wir suchen zusammen mit Omen bei HP das erste Big Academy Team. Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zwischen 16 und 20 Jahren, die der Meinung sind, dass sie das Zeug dazu haben, bewerben sich bis zum Mittwoch, den 22. August auf omenacademy.bigclan.gg. Wir wollen sehen, was du drauf hast. Zeig uns deine besten Plays, deine besten Nates oder Szenen, in denen du Köpfchen bewiesen hast. Dazu bewerten wir eingereichte Demos, Spielstunden, Face It und die ränge und vieles mehr. In einem Motivationsschreiben oder Video habt ihr nochmal die Chance, uns von euch zu überzeugen. Nach dem 22. August werden Alex und ich aus allen Einsendungen 18 Spieler auswählen, die unserer Meinung nach eine Chance auf das Omen Academy Team verdient haben. Aus diesen Spielern werden über ein Turniersystem die besten 5 ausgewählt, mit denen wir das Omen Academy Team starten werden. Also worauf wartet ihr noch? Bewerbt euch jetzt! Wir sind gespannt auf eure Einsendungen.